willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleos. Heute küren wir den Endgegner, den Anti-Helden des Monats Mai Deutschlands. Das muss halt ja nicht immer eine Person sein, eine einzelne. Kann ja auch mal eine Institution sein, Amtsgericht Passau zum Amt Beispiel. Ach, da habe ich einen Artikel vom 3. Mai und zwar geht es darum, äh, ein Arzt, der Maskenatteste ausgestellt hat. Der wurde jetzt verurteilt äh, zu einer Bewährungsstrafe von ein Jahr und acht Monaten. Und das ist wieder ein Artikel, den Artikel den verlinken wir uns, uns <lacht> euch unten in der Videobeschreibung. Da geht es einfach darum, um einen gewissen Arzt. Und äh, es ist immer so, dass diese, dass die Justiz, ich sage nicht alle, aber die Justiz sich in den letzten Jahren, ja, wie soll man sagen, äh, es gab Urteile, wo man nur noch den Kopf schütteln kann und sich fragt, äh, was ist da passiert. Und äh, Der Arzt, der hat dadurch, dass er natürlich auch seinen hippokratischen Eid hat, hat er natürlich für sich entschieden, diese, seine Patienten, ähm, Sollen von der Maske befreit werden. Es geht natürlich um das menschliche Wohl, ne? um die Gesundheit des Einzelnen. Jeder Mensch ist anders. Du kannst nicht den einen das Gleiche geben wie die anderen. Und er war halt der Meinung, okay, äh, Maskenpflicht, aber die können es halt nicht. Zum Beispiel, wenn Leute Asthma haben oder andere Erkrankungen oder irgendwas auch immer, äh, dann bin ich dafür, ja, dann sollte natürlich zum Wohle der Gesundheit halt dementsprechend gemacht werden. Das sahen andere Institutionen, andere Menschen anders, andere Leute. Und nun wurde er dazu verurteilt. Natürlich ist es nun mal so, dass die Ankläger natürlich sagen, pass auf, der muss mindestens so und so viel absitzen oder so und so in Strafe halten. Das war halt zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft so, dass die Staatsanwaltschaft seinen großes Verletzen beruflicher Pflichten ja, und forderte eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Der Richter sagte, der Verurteilte ist seit über 30 Jahren Arzt und wusste um die Standards, die beim Ausstellen von Gesundheitszeugnissen notwendig sind. Er hat seinen Handeln nie hinterfragt. Das ist völlige Selbstüberschätzung. Kann jeder sehen, wie er will. Nur ist das nun mal so, dafür gibt es diese Atteste, die Befreiung von der Maskenpflicht. Und ich denke mal, auch jeder äh, sieht es genauso, wenn er sich mal vorstellt, wenn er halt äh, körperliche Probleme damit hat, dann möchte er natürlich ohne Befreiung haben und nicht äh, irgendwelche Verbote oder hat darf darf da nicht rein, kann das und das nicht mehr ausüben. Ne? Also da muss man schon dann dementsprechend äh, mit einer gewissen Sorgfalt, äh, Fürsorge und einer gewissen Weitsicht und äh, mal drüber nachdenken, sich mal an den Menschen hineinversetzen. Denk mal, dann sieht alles ein bisschen anders aus. Und deshalb muss ich auch wirklich sagen, bitte lasst uns nicht hier gegeneinander kämpfen, gegeneinander angehen, sondern lasst uns einfach ein Miteinander, ne, Miteinander haben. Wir sind alles nur Menschen und äh, lieber zweimal mehr darüber nachdenken, als hier ein vorschnelles Urteil sich zu bilden. Was hat er denn nun bekommen? Ein Jahr und acht Monate. Auf <lacht> Bewährung oder? Ja, genau. Mit, warte kurz. Äh, außerdem äh, wurde ein dreijähriges teilweises Berufsverbot verhängt. Was <lacht> heißt teilweise? Tja, das ist Bei eine gute Frage. Beim Arzt. Hand auflegen? Ich weiß nicht, was er machen kann. Vielleicht kann er die vom Weiten angucken aber ich habe keine Ahnung. Weil er macht nur zwei Tage in der Woche die Praxis auf. Ja, äh, ja Test dann auch mal wohl schreiben. Aber kann jetzt schon äh, nachvollziehen? Da gibt hier noch Leute, die man so rumlaufen sieht, die immer die Nase über der Maske haben, ja. dann kann ich die Maske hoch Play absetzen. Ja. Genauso wie es immer so ist. Es ist ja auch wirklich so, dass die wissenschaftliche Faktenlage äh, klar gegen eine Maskenpflicht spricht. Ja? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja, wann wird das überhaupt mal in den Medien großartig mal gesagt? Es wird mal zwischendurch mal erwähnt oder in den abends irgendwann nachts, wenn die Leute schlafen. Ja, aber also, das gibt das mal nach einem Dreivierteljahr mal eine kleine Sendung, wo dann wirklich mal äh, Tacheles geredet wird. Ja, also, also eigentlich total irrational. Also für mich auf jeden Fall der Endgegner des Monats, weil das ist wirklich dann... redet nicht. Nicht nachvollziehbar. Genau. War Sorry. So, was denkt ihr darüber? Schreibt das in den Kommis. Vergesst nicht zu abonnieren. Genau, äh, der war dann für euch persönlich der im Monat Mai der Endgegner. Und das Allerwichtigste, abonnieren. Genau, liken teilen. Und... Hält immer noch. Hält immer noch, Bis zum nächsten Mal, haut rein. Im nächsten Video geht es übrigens um den Mai-Helden, Stelle stellt euch dann vor. Genau. Mein Held ist der Herr ja lustige influencer ähm, Videos machen mit ähm, Hühnern äh, über Hühnerwesten, die eigentlich halt springen. Bis demnächst.